Also, Musi wird uns jetzt was überzählen über Carambola, was irgend so ein Open Source Hardware Ding ist. Genau. Los geht's. Hey! Ja, genau. Also, ich werde euch jetzt heute was erzählen über ein tolles Open Source Board, was wirklich von den Entwicklern quasi gelebte Open Hardware ist. Das ist dieses nette kleine Board hier, allerdings ohne diesen USB-to-Serial-Adapter. Und, ähm, ich will euch gleich vorstellen, was dieses Board so tolles kann, warum man es vielleicht mal angucken sollte, warum man damit spielen will und auch warum es ein unterstützenswertes Projekt ist und wo man mitmachen sollte und was die Vorteile zu anderen Hardware-Projekten sind, die man vielleicht so im Kopf hat. Das Board an sich, was ich gerade in der Hand halte, ist schon ziemlich groß und ziemlich groß resultiert daher, dass es das Entwicklungs-Breakout-Board ist. Das heißt, wenn ihr so ein Board kauft, solltet ihr im Idealfall auch noch das Breakout-Board kaufen, weil ihr dann direkt loslegen könnt, Dinge zu entwickeln. Und dann müsst ihr nicht erst eure eigene Platine basteln oder mir eine eigene Platine entwickeln, sondern könnt direkt loslegen und starten mit einer relativ guten und soliden Basis. Was ist also auf dem kleinen Board, was ihr hier in der Mitte seht, so drauf? Wir haben ja eine RALING-CPU mit 300 MHz. Das ist erstmal nicht so viel, aber damit kann man schon relativ viele Dinge machen. Und wir haben hier drauf 8 MB Flash. Generell denkt euch, wir sind eher im Bereich Router-Hardware, also Embedded-Hardware und da sind 8 MB Flash schon ziemlich viel und man kriegt auch relativ viel auf 8 MB, wenn man die ganze Doku und sowas mal weglässt. Zudem haben wir 32 MB RAM auf diesem kleinen Board, das heißt auch größere Applikationen laufen hierauf problemlos. 32 MB, klingt ein bisschen komisch, wenn man jetzt daran denkt, dass unsere Laptops 4 GB, 8 GB, 16 GB RAM haben, aber 32 MB sind schon für einen Router relativ viel Zumindest in dem Preissektor. Ähm, wir haben auf diesem kleinen Board, was ihr hier seht, schon WLAN eingebaut. Das ist eine ganz coole Sache. Das heißt, wir haben auf einem Board, was gerade mal äh, 35 x 40 mm groß ist, äh, schon direktes WLAN innen drin. Das ist, finde ich, ziemlich beeindruckend, dass man nicht extra so ein WLAN-Dongle oder sowas braucht, sondern direkte Chipsatz irgendwie WLAN unterstützt und das auch relativ schnell. Ich meine, die aktuelle Geschwindigkeit, äh, der Standard, nach dem es ist, ist äh, BG und N-Kanal und das, was auch cool ist, ist, es bei 150 M wird spezifiziert. Also schon ein relativ schnelles WLAN, dafür, dass es so klein ist und so wenig Stromverbrauch. Zum Stromverbrauch komme ich allerdings gleich noch. Ähm, was kann das Ding noch so alles Tolles? Ihr seht auf dem ähm, ja, Breakout Board schon einige Anschlüsse, die ähm, das Ding über kleine Pins rausführt. Unter anderem sind das zweimal direkt Ethernet, einmal USB und generell so General Purpose Input-Output und einen seriellen Port. Weitere Merkmale, das ganze kleine Board, hier jetzt nochmal hinter mir in gelb dargestellt, deswegen auch Carambola. Carambola ist die Sternfrucht auf Englisch. Und äh, das ganze Board läuft mit 3,3 Volt Spannung, also auch in einer sehr geringen Spannung, die man relativ leicht herstellen kann. Es äh, hat einen Strombedarf von maximal 1,5 Watt unter Volllast. Ähm, das ist eine Angabe, die die Entwickler des Boards gemacht haben der ich auch soweit vertrauen kann. Ähm, es sind die Schaltpläne verfügbar. Das heißt, diese ganze Hardware ist Open Source Hardware. Der Hersteller davon und die Leute, die es entwickelt haben, machen alles Open Source. Das heißt, sowohl Schaltpläne, ähm, ja, große Listen, welche Materialien benutzt worden sind und auch solche Dinge wie ähm, ja, Platinenlayouts sind frei online verfügbar. Das heißt, jeder kann seine eigene Version davon bauen und sich selber darüber auslassen und tolle Dinge machen damit und die Sachen in seinem eigenen Projekt verbauen. Äh, Zusätzlich zum Platinenlayout layout gibt es noch weitere Layouts, die ähm, so tolle Funktionen bieten, wie ich möchte jetzt noch gerne einen weiteren USB-Port haben, brauche allerdings nur einen Ethernet-Port. Okay, gut, ich baue jetzt noch einen Chip auf diese tolle Platine und dann kann es einen USB-Hub noch hinzufügen oder sowas. Das ist relativ praktisch. Und mich haben schon einige Leute gefragt, was läuft denn überhaupt da drauf? weil es ist bei Embedded Systems immer so ein bisschen die Frage, was da drauf läuft. Und hier auf dem Ding läuft nativ OpenWrt. Das ist ganz praktisch, weil es gibt viele vorkonfigurierte Pakete. Man braucht nicht unbedingt was selber kompilieren, kann es aber, wenn man möchte. Man hat die Funktion, die man von seinem Heimrouter kennt. Man weiß, wie man es ungefähr konfiguriert. Man kann es per Konsole konfigurieren. Man kann es per Webinterface konfigurieren. Und generell ist da die Möglichkeit, eigene Dinge zu tun, naja, ganz offen und frei. Das heißt... Wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, wo ihr sagt, hey, wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr Power als Mikrocontroller und vielleicht ist noch LAN dabei und ein ordentliches Betriebssystem, was wir schon nutzen können, dann ist so ein Board, finde ich, perfekt und deswegen habe ich mir auch sowas organisiert gehabt. Was zu OpenWRT noch zu sagen ist, es wird mit einem vorgeflashten OpenWRT geliefert und ein OpenWRT selber zu flashen ist total einfach. Ihr braucht nur einen USB zu serial Konverter, gibt es für 2-3 Euro auf Ebay oder in meiner Kiste hier im Raumzeitlabor und äh, dann geht der Rest quasi von selbst, weil dieses Board hat eine super tolle Doku. Genau, zum Breakout Board. Ähm, ich habe gerade gesagt, das ist super praktisch, wenn man das entwickeln möchte, weil man nicht erst eine eigene Platine entwickeln muss. Man muss keine eigene Platine ätzen oder fertigen lassen und man muss sich auch nicht selber bestücken, sondern hat direkt ein Board und kann direkt loslegen, Ja, wenn man denn den passenden Stromadapter hat. Der lag leider nicht bei, aber den kann man bereichelt oder sowas relativ einfach nachbestellen. und Der kommt auch innerhalb von ein paar Tagen. Ist ein bisschen blöd, wenn man so viel Vorfreude hat wie ich. Aber da muss man sich halt ein bisschen gedulden und liest dann noch ein bisschen mehr Doku. Das ist auch nicht schlecht. Ähm, was hat das alles drauf? Es hat Spannungsregler drauf, die von 12 Volt, die passen 5 Volt für den USB-Anschluss abzwacken und die 3,3 Volt für das Board an sich. Dann hat es zweimal LAN direkt drauf. Das sind die beiden Ports hier, die ihr sicherlich alle kennt. Und äh, wir haben einen großen seriellen Port drauf über den dann auch direkt die Ausgabe des Bootloaders und sowas drüber fällt, wo man dann direkt gucken kann, was geht mit in diesem Board überhaupt ab. Zusätzlich gibt es noch ein paar tolle vergoldete Pins oder verkupferte Pins, wo man direkt seine eigenen Dinge dran anschließen kann, ohne dass man jetzt irgendwie sagen muss, okay, ich löte hier jetzt nochmal ja, irgendwie ganz kompliziert ein Kabel an oder sowas. Einfach dran mit dem Kabel, ein bisschen lützen drauf und es hält dann prima. Ähm, die Macher und Kosten. Die Macher des Boards das ist sogenanntes sogenannte Die Jungs sitzen in Litauen, sind super nett und freundlich. Das Board und das Breakout-Board zusammen kostet mit Steuern und Versand und sowas ungefähr 60 Euro. Das ist also noch im Rahmen und in Ordnung. Das Board an sich ist nachher günstiger, das heißt später, wenn man sowas produktiv nutzt, braucht man auch nur ein Breakout-Board. Den Rest hat man eh sowieso im eigenen Board. Hinter mir seht ihr auch noch auf einem Bild eines dieser vielen Beispielprojekte, die es gibt. Zum Beispiel gibt es Leute, die haben dann mal eben schnell einen Roboter gebaut, beziehungsweise in dem Fall ein ferngesteuertes Auto mit Webcam drauf, mit irgendwie Android-App und Motortreiber und sowas. Total cool, weil die Community ist sehr aktiv und entwickelt sich auch rasant weiter. Äh, die Vorteile davon, warum ich euch das überhaupt erzähle und überhaupt sage, wie toll das ist, weil es mich begeistert hat, dass es überhaupt so tolle Open-Source-Hardware gibt und so tolle Plattformen, die sich auch noch so gut halten. Die Community ist sehr aktiv und toll, weil sie ähm, bei Fragen kommen so, sowohl Entwickler als auch Nutzer zusammen und beantworten Fragen in der Regel innerhalb von ein, zwei Tagen spätestens, eher ein paar Stunden. Es gibt sehr engagierte Entwickler. Ich habe zum Beispiel gefragt, ich bräuchte noch mal USB dazu. Einmal USB reicht mir nicht, ich brauche es zweimal. Was kann ich denn tun? Da kamen so Antworten von Leuten, angefangen von, nutzt doch ein USB-Hub. Ich so, ja, ich wollte es gerne so kompakt haben wie möglich. Und dann, zwei Stunden später, hat ein Entwickler mir eine neue Platine gepostet mit Schaltplan und welche Materialien ich brauche und wie ich die Platine ätzen kann und sowas. Und ich dachte schon so, oh, okay, cool. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass es so schnell so tolles Feedback kommt. Ähm, zudem ist die Plattform, finde ich, sehr spannend. Das heißt, es ist nicht normales Linux, es ist OpenWRT. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen, dass einige Dinge anders laufen als zum Beispiel im Standard Debian. Aber ist es ist spannend. Man hat die Herausforderung, auch mal neue Sachen zu entdecken, kennenzulernen und die Vorzüge und natürlich auch ein paar Nachteile zu sehen, die so ein System mit sich bietet. Und was ich auch toll finde, ist die gute Dokumentation. Die Dokumentation von diesem Projekt ist ja, an einigen Stellen wie jedes Dokumentation ausbaufähig, aber die Leute, die es maintainen, sind immer auf Zack und versuchen dann möglichst gut verständliche, einfache Doku zu bieten, mit Projekten, die schon damit realisiert worden sind und auch irgendwie, ja, Wikis, Foren und ähm, man trifft immer Leute, die einem weiterhelfen können und auch Beispiele bieten, wie man was machen kann. Meistens hilft eine einfache Suche und man hat alles, was man braucht, schon quasi vorgefertigt, man muss es nur noch copy-pasten, vielleicht noch verstehen und dann funktioniert es einfach. Ähm, was auch toll ist, ist, dass es so viele Möglichkeiten bietet. Angefangen davon, dass irgendwelche Leute es in ihren eigenen Projekten einsetzen, um Garagentore irgendwie zu steuern. Oder um halt so komische Roboter zu bewegen, um Wetterstationen auszulesen, um, ja, also die Möglichkeiten da sind, ja, riesig. Und ich persönlich werde es nutzen, ein so ein Ding hinter jedem Drucker, den ich habe, zu klemmen und damit meinen Drucker netzwerkfähig zu machen. Und dadurch, dass es das WLAN hat und LAN hat, kann ich es beliebig irgendwie ins Setz bringen, sei es dann irgendwie über WLAN direkt am Access Point oder irgendwie per LAN an mein vorhandene LAN-Infrastruktur. Oder, wenn ich ganz lustig bin, auch per UMTS, weil UMTS geht ja natürlich auch mit einem passenden USB-Gerät. Soweit war es von mir. Ich möchte wie immer mit so einem lustigen Zitat enden. Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht. Und wenn ihr mal dieses Board versuchen wollt, sprecht mich an. Ihr könnt gerne damit rumspielen und ich bin dann offen noch für Fragen. So, ähm, gesagt, was es kostet. Genau, ich hatte gesagt, was es kostet. Das Board liegt bei 60 Euro mit Versand, ähm, mit den Steuern aus Litauen und äh, mit dem Breakout-Board. Das Board an sich kostet, glaube ich, gerade 22 Euro plus Steuern plus Versand. Und das Breakout-Board ist halt ganz nützlich, wenn man am Anfang damit rumspielen möchte, weil man halt irgendwie eine Plattform haben möchte, um direkt einfach ranstecken und fertig. Also davon ausgehen würde, dass der Raspberry Pi verfügbar ähm, wäre. Ähm, was wäre jetzt der große Vorteil? Weil ich meine, okay, er hat plus WLAN, aber er hat wesentlich weniger Speicher. Ähm, ja, es ist kleiner und eine ganz andere Zielplattform. Beim ähm, Raspberry Pi was mich was ich vermisse ist zum Beispiel, ich habe dort keinen zweiten LAN-Port, ich habe ähm, zwar, mehr, zwar mehr Speicher, ich habe mehr Kapazität, aber ich habe auch eine größere Größe. Ich habe einen anderen Formfaktor, ich habe keine Plattform, die ich nutzen kann, in embedded projects. Zumindest nicht so in diesem Formfaktor, den ich hier habe. Ähm, zum Beispiel mein Fall ist, ich habe für den Pizza-Proxy die Notwendigkeit, dass ich ähm, einen Drucker hinstelle, der ähm, gleichzeitig so als Router agieren kann, damit ich einfach sage, okay, was ist, wenn Sie nur einen LAN-Port haben? Ich will nicht, dass Sie dann keine Infrastruktur mehr haben, sondern will einen LAN-Port nutzen als Ablink, und den anderen können Sie weiterhin nutzen, dass das Gerät quasi dazwischen klemmt. Und generell ist es halt nett, weil dieses kleine Board, relativ wenig Stromverbrauch hat und zusätzlich noch halt WLAN integriert. Das sind so Pluskriterien, die halt das Ding anders machen. Ich glaube auch nicht, dass Raspberry Pi und so ein karambola board überhaupt vergleichbar sind, weil sie zwei verschiedene Ansätze verfolgen. die, Wahl, weil dann halt die, die, die, die Genau. Genau. Da will ich dann unbedingt an den Ich will da direkt mit Python und ab, das Python funktioniert ja auch prima drauf. Das braucht auch, glaube ich, nur 500 Kilobyte, das kleine Python. Ist ziemlich praktisch, aber man muss halt gucken, für jeden Einsatzbereich gibt es andere Voraussetzungen. Ich weiß nicht, wie es beim Raspberry Pi läuft mit äh, zum Beispiel Temperaturbereich. Dieses Board hat, glaube ich, vom Hersteller aus, ich glaube, es waren bei minus 30 Grad, sagen sie, funktioniert es noch, zumindest vom Chipsatz her. Und es geht irgendwie hoch bis 70 Grad und ich glaube kaum, dass irgendwie Consumer-Hardware es unbedingt kann. Außerdem ist die Frage, was benötigt man von einem Ding? Ich zum Beispiel finde beim Raspberry Pi ähm, die Verfügbarkeit aktuell ein bisschen kritisch. Ich habe noch keins leider und ähm, habe auch schon ein paar bestellt und hoffe, dass sie bald irgendwann mal ankommen. Trotzdem ähm, ist halt ja, die Benutzung von den äh, einzelnen Dingen halt, glaube ich, durchaus eine verschiedene, also äh, eine unterschiedliche Benutzung. Zum Beispiel im Raspberry Pi hat es Media-Zeugs. Das hat das hier gar nicht. Das kann man auch erst gar nicht versuchen, weil man nicht passende Erweiterungen hat. Da hat halt jedes Projekt seine eigene Zielgruppe. Noch Fragen? Möchte jemand damit rumspielen? Was ist dein nächstes Projekt damit? Äh, mein nächstes Projekt damit ist der Pizza Proxy. Beziehungsweise, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich möchte äh, Label in Pizzerien und sonstigen Fastfood Restaurants live ausdrucken. Und ich weiß nicht, was für Infrastruktur ich habe dort vor Ort. Das heißt, ich will sowohl WLAN haben, als auch LAN haben, als auch UMTS haben, eine Lösung implementieren, die halt immer durchcycelt und guckt, hey, was kann ich damit tun, wie kann ich mich gerade verbinden, wie kann ich Außenweltkontakt aufnehmen. Und dafür ist dieses Board halt ideal. Es hat WLAN an Bord, es hat LAN an Bord, es hat USB, das heißt, damit kann ich auch ein GSM-Modem noch ansteuern. Und es ist halt klein und es verbraucht kaum Strom. Das heißt, ich kann von Labeldruckern ein bisschen was abzwacken, dass das Ding trotzdem läuft. Sonst noch Fragen, Anmerkungen? Ansonsten spreche ich mich einfach an. Ich bin da und beantworte gerne jede Frage. Gut.